Genau. Also, ähm, Fragen können sehr gerne gestellt werden. Also, ähm, wir gucken uns jetzt mal an, wie das mit dem Skalmibus äh, ausschaut. Und zunächst mal die Frage, wozu wir das Ganze brauchen. Und zwar ähm, habe ich hier mal aufgeschrieben, wie man eine äh, Zusammenhangsanalyse systematisch angehen kann, wenn man sich also den Zusammenhang zwischen zwei Variablen anschauen möchte sogenannte Bivariate-Analyse. Da würde ich folgendermaßen äh, empfehlen, vorzugehen. Der erste Schritt ist immer zu überlegen, welche Variable ist die abhängige Variable und welche ist die unabhängige. Darüber haben wir ja gesprochen, wie man das äh, macht. Zweite Schritt ist dann, sich zu überlegen, welches Skalenniveau haben diese beiden Variablen. Das gucken wir uns dann gleich mal ausführlicher an. Und der dritte Schritt dann, aus diesen Skalenniveaus abzuleiten, welches Analyseverfahren ist dann jetzt das Richtige. Und wir haben uns als Zusammenhangsmaße oder als äh, Analyseverfahren für äh, den Zusammenhang von zwei Variablen in diesem Kurs Kreuztabellen angeschaut und Mittelwertvergleichen. Das heißt, wir müssen entscheiden, ist jetzt ein Mittelwertvergleich angebracht oder eine Kreuztabelle. In weiteren Kursen im Laufe des Studiums kommen natürlich dann noch ganz viele andere Analyseverfahren dazu. Und der vierte Schritt ist dann, die Analyse, Analyse äh, durchzuführen, eventuell noch ein Diagramm dazu und am Ende das Ergebnis zu beschreiben. So, und äh, für diese fünf äh, Schritte habe ich auch gleich nochmal ein äh, Beispiel, wo anhand dessen man das nochmal nachvollziehen kann. Gut, erster Schritt, um sich jetzt mit diesen Skalenniveaus auseinandersetzen zu können, ist natürlich eine kleine Wiederholung, was eigentlich diese Skalenniveaus sind. Und ähm, ich mache eine ganz kurze Zusammenfassung, wie die Skalenniveaus definiert sind und dann sammeln wir ein bisschen Beispiele für diese Skalenniveaus. Das erste ist nominales Skalniveau. Da können wir nur unterscheiden, ob die Ausprägung einer Variable gleich oder ungleich sind. Das heißt, es ist das niedrigste Skalniveau, wo wir im Prinzip keine weitere Aussage treffen können als eine bestimmte Ausprägung ist gleich oder ungleich einer anderen. So, dann beim ordinalen Skalenniveau kommen wir jetzt eine Ebene höher und äh, da kommt jetzt zu dieser Unterscheidbarkeit in gleich und ungleich kommt jetzt dazu die Möglichkeit, die Ausprägung in eine Rangfolge zu bringen. Das heißt, man sieht hier schon die Hierarchie in diesen Skalenniveaus. Das niedrigste Skalenniveau ist das Nominale. Dann kommt die Rangfolge dazu, wenn wir dieses Kriterium erfüllen, dann sind wir bei einer ordinalen Skala und dann haben wir als drittes die metrische Skala, da kommt zur Rangfolge dann noch hinzu, dass die Abstände äh, zwischen den Ausprägungen bekannt bzw. interpretierbar sind. sieht es aus mit Beispielen? Gerne aus unserem Fragebogen oder auch ähm, aus irgendwelchen anderen Zusammenhängen. Bräuchten wir mal für jedes Skalenniveau zwei bis drei Beispiele, um das äh, vor Augen zu haben, wenn wir das nutzen wollen. Ja. Äh, könnten wir zum Beispiel uns fragen, ähm, welche, also, also können wir zum Beispiel ein kopiertes Balkendiagramm erstellen wollen nach einer gewissen Rangfolge und uns da eben fragen, ähm, welche Schülerinnen und Schüler in Kurs, äh, welche Schülerinnen und Studenten im Kurs äh, entsprechen zum Beispiel einem Notendurchschnitt von so und so und die dann kopieren müssen. Okay, also wenn wir von einem Notendurchschnitt sprechen, da sind wir im Prinzip schon beim metrischen ah, okay. Skalenniveau. Ja, damit der größte. Ja, Größe ist ein gutes Beispiel. Wäre das jetzt metrisches oder ordinales kann Das ja, Aber man muss folgendermaßen vorgehen. Wenn man jetzt die Größe hat, die Körpergröße, und man hat jetzt Leute, die sind 1,80 Meter groß, 1,70 Meter und so weiter, dann muss man sich jetzt fragen, kann ich eine Rangfolge reinbringen? Man kann also sagen, dass eine Person, die 1,80 ist, größer ist als die Person, die 1,70 ist? Antwort ja. Und die zweite Frage ist dann, sind mir auch die Abstände bekannt? Kann ich also sagen, die eine Person ist so und so viel? größer als die andere Person. Und auch das ist der Fall. Deswegen wäre jetzt die Größe ein gutes Beispiel für eine metrische Variante. Die Schulnoten lassen wir mal außen vor, weil die sind so ein bisschen ähm, ein Grenzfall zwischen metrisch und ordinal. Ja. Also zum metrischen auch als Beispiel vielleicht das Alter, wie hier schon Fragebogen ist. Genau. Das wäre auch ein Beispiel für metrisches ja. Ich hätte bei nominal jetzt gesagt, zum Beispiel die Frage, ob man Genau, das ist ein gutes Beispiel für eine nominal skalierte Variable. Ähm, die Frage hat jemanden Haus, ja oder nein. Man kann das sehen, ob es ungleich oder gleich ist, aber keine Rangfolge. Weitere Beispiele. Mhm. Äh, bei Nominal-Serien machen wir das schlecht. sieht es bei Ordinal aus? Kann auch in unserem Fragebogen sein. Nee, da können wir ja mal gucken, bei welcher Variable das zum Beispiel äh, nicht der Fall ist. Nehmen wir mal die Sporthäufigkeit F8. Da wurden ja die Leute gefragt, wie häufig treiben Sie Sport? Und dann gab es als Antwortmöglichkeiten täglich oder mehrmals pro Woche, einmal pro Woche, seltener als einmal die Woche, gar nicht. Da kann ich jetzt eine Rangfolge reinbringen, kann also sagen, jemand, der äh, äh, seltener als einmal die Woche Sport treibt, äh, treibt natürlich weniger Sport als jemand, der mehrmals pro Woche Sport hat. Aber der Abstand zwischen den beiden ist mir nicht bekannt, weil ich nicht weiß, wie stark legen die beiden auseinander. Das ist so die Idee von den Originalkan. Ein anderes Beispiel aufgeschrieben für ordinale Skalen und zwar sind das so klassische Zustimmungsfragen. Wenn man also eine Person fragt, wie stark stimmen Sie der Aussage XY zu und dann hat die Person die Antwortmöglichkeiten Stimme zu, Stimme eher zu, Stimme eher nicht zu, Stimme nicht zu. Dann habe ich auch wieder eine Rangfolge drin, weiß aber nichts über die Abstände, weil ich nicht genau weiß, ob die Person den Abstand zwischen Stimme eher zu und Stimme zu als genauso groß interpretiert, wie den Abstand zwischen zwei anderen der Ausprägungen. Das heißt immer, wenn man so verschiedene Ausprägungen hat, die irgendwie benannt sind, allerdings eben mit solchen Formulierungen wie Stimme zu, Stimme eher zu und so weiter, dann hätten wir eine ordinale Skala. Gut, also das sollten wir so ein bisschen im Hinterkopf behalten, um jetzt auf der nächsten Folie gucken zu können, welches Skalenniveau ich jetzt für welche Variable brauche. Und ich gehe das einfach mal so Schritt für Schritt durch und ähm, mache ein paar Anmerkungen dazu. Das erste ist die Häufigkeitstabelle. Da gucken wir uns die Ausprägungen einer Variable an und schauen für jede der Ausprägungen, wie häufig kommt diese vor. Und äh, das ist ein Analyseverfahren, was keinerlei Anforderungen an die Daten stellt. Es ist egal, ob ich eine nominal skalierte Variable, wie beispielsweise diese Haustiervariable habe, oder ordinal oder metrisch. Ich kann immer eine Häufigkeitstabelle erstellen. Das heißt, ich schreibe hier einmal auf alle drei Spanienbos. Das ist jetzt sozusagen die technische Frage, ob es vom Skalenniveau her zulässig ist, so ein ähm, Analyseverfahren durchzuführen oder nicht. Die andere Frage ist, ob es dann auch übersichtlich und sinnvoll ist, das zu tun. Ähm, bei einer nominalen oder ordinalen Skala habe ich ja normalerweise relativ wenige Ausprägungen. Bei einer metrischen Variable, wie zum Beispiel im Einkommen, habe ich meistens sehr, sehr viele Ausprägungen, sodass das Ganze ein bisschen unübersichtlich werden kann. In dem Fall würde man dann äh, erstmal die Variable kategorisieren, also in Gruppen einteilen und dann die Häufigkeitstabelle machen, um sie ein bisschen übersichtlicher zu gestalten. Gut, dann haben wir jetzt hier unsere drei Lagemasse, arithmetisches Mittel, Median und Modus. Und da sieht es jetzt so aus, dass wir da immer unterschiedliche äh, Anforderungen an die Daten haben. Wir fangen mal mit dem Modus an. Der Modus, auch Modalwert genannt, ist der Wert äh, oder die Ausprägung der Variable, die am häufigsten vorkommt, also mit der größten Häufigkeit. Und äh, das stellt natürlich keinerlei Anforderungen an die Daten, weil ich immer sagen kann, das Geschlecht kommt am häufigsten vor oder die Sporthäufigkeit kommt am häufigsten vor oder das Einkommen ähm, kommt am häufigsten vor. Also können wir uns hier auch nochmal notieren, alle drei Skalenniveaus. So, dann beim Median, ähm, nochmal zur Erinnerung, beim Median gucken wir, welcher Fall so liegt, dass die ranggeordnete Wertereihe halbiert wird. Das heißt, wir gucken, welche Person liegt so, dass die Hälfte der Fälle darüber liegt und die Hälfte der Fälle darunter. Wenn wir uns beispielsweise das Einkommen ähm, anschauen. Ähm, und da brauchen wir jetzt natürlich eine Rangfolge, weil wir wollen gucken, Hälfte der Person liegt drüber, Hälfte der Person liegt drunter. Da hört man schon, dass eine Rangfolge drin sein muss. Wir brauchen allerdings noch keine Informationen über die Abstände, weil es uns bei der Entscheidung, wie der, wo der Median liegt, egal ist, wie weit die anderen Werte entfernt liegen von diesem Wert. Wir wollen einfach nur den Fall finden, der in der Mitte liegt. Das heißt, hier können wir notieren, nominal und ordinal. Ähm, ordinal und nicht. Also das heißt, für den Median brauchen wir mindestens ordinales Skalenniveau. So und beim arithmetischen Mittel, zum Beispiel jetzt beim dritten Fall, da ist jetzt ähm, sozusagen ähm, sind wir noch eine Stufe höher. Beim arithmetischen Mittel summieren wir ja ähm, die ganzen Werte auf und teilen sie durch die Anzahl der Fälle. Und ähm, um da keine Verzerrung zu haben, brauche ich jetzt metrisches Skalniveau. Das liegt an diesem Aufsummieren, was man für das arithmetische Mittel macht. Wenn man da jetzt verschiedene Abstände zwischen den Ausprägungen hat, dann hat man da natürlich eine Verzerrung, wenn man die einfach aufsummiert und so tut, als wären die alle gleich groß. So, das sind also die drei Lagemaße, und da erkennt man jetzt diese Hierarchie in den, in den Skalniveaus. Beim Modus habe ich die Möglichkeit, das bei allen drei Skalniveaus anzufordern. Beim Median brauche ich ordinales Skarniveau und beim arithmetischen Mittel dann metrisches Skarniveau. So, dann haben wir die Quartile und Minimum und Maximum. Da haben wir eigentlich dieselbe Logik wie beim Median. Bei den Quartilen bilden wir vier gleich große Gruppen, die also die ähm, äh, Verteilung so aufteilen, dass wir in allen Gruppen äh, gleich viele Befragte haben und gucken uns dann an, welche Grenzwerte liegen so, dass 25 Prozent der Befragten darunter liegen, 50 und 75. Das heißt, die Logik ist dieselbe wie bei Median. Wir brauchen also ordinales Karrierung. Und bei Minimum und Maximum ist es auch dasselbe. Wenn ich einen kleinsten und einen größten Wert bestimmen will, muss natürlich eine Rangfolge erkennbar sein in der Variable. Jetzt kommen wir zu dem ähm, interessantesten für unsere Aufgabe jetzt. Wir wollen jetzt uns angucken, welches Skalenniveau brauche ich bei einer Kreuztabelle und welches Skalenniveau bei einem Mittelwertvergleich. So, und im Prinzip haben wir da auch schon mal kurz drüber gesprochen gehabt, man braucht sich eigentlich nur eine Sache merken: nämlich wenn die abhängige Variable metrisch ist, dann kann ich einen Mittelwertvergleich durchführen. Schreibe ich mal hier Fett hin. So, Warum muss die abhängige Variable metrisch sein, um einen Mittelwertvergleich durchführen zu können? Der Grund ist, dass ich bei einem Mittelwertvergleich für die abhängige Variable das arithmetische Mittel berechne. Also angenommen, wir vergleichen das Einkommen von Männern und Frauen, dann berechnen wir, dann ist das Einkommen die abhängige Variable und das Geschlecht die unabhängige Variable. Und dann berechnen wir ja ein, ein arithmetisches Mittel für die eine Gruppe und ein arithmetisches Mittel für die andere Gruppe. Und wir hatten ja gerade hier oben gesagt, dass ähm, das arithmetische Mittel nur dann berechnet werden darf, wenn die jeweilige Variable metrisches Skalenniveau hat. Das heißt in diesem Fall hier, wenn wir einen Mittelwertvergleich machen wollen, muss die abhängige Variable metrisch sein. So, die ganzen anderen Variablen können im Prinzip je jedes Skalenniveau, jedes beliebige Skalenniveau nehmen. Das heißt, wir können eine Kreuztabelle im Prinzip immer machen und wir können ähm, auch einen Mittelwertvergleich machen, egal welches Skalenniveau die unabhängige Variable hat. Aber auch das ist wieder nur so eine technische ähm, Auskunft. Die Frage ist natürlich, wann ist eine Kreuztabelle auch irgendwie übersichtlich und vernünftig lesbar? Und da ist die Antwort eigentlich im Normalfall nur bei nominalen und bei ordinalen Variablen. Wenn wir metrische Variablen haben, können wir theoretisch eine Kreuztabelle machen. die würde aber sehr unübersichtlich werden. Das heißt, das würde auch wieder nur dann Sinn machen, wenn wir vorher Gruppen bilden, also beide Variablen kategorisieren würden. Und dann könnten wir eine Kreuztabelle machen, die auch halbwegs lesbar wäre. Dasselbe gilt auch hier für die unabhängige Variable bei einem Mittelwertvergleich. Auch das ist nur übersichtlich, wenn ich relativ wenige Ausprägungen bei der unabhängigen Variablen habe. Wenn ich da auch eine metrische Variable habe, würde ich die vorher kategorisieren, um Gruppen zu haben, die ich vergleichen kann. So, das sind jetzt die beiden Analyseverfahren, die wir hier kennengelernt haben. Und in den weiterfolgenden Kursen, zum Beispiel in der Vorlesung, Quantitative Analyseverfahren, da kommen dann weitere Verfahren dazu, mit denen man noch mehr mit den Daten machen kann. Gut, zum Abschluss noch kurz die Diagramme. Ich habe hier immer schon die Diagramme dazu geschrieben gehabt. Also zur, Ein zur Häufigkeitstabelle gehört das einfache Balkendiagramm, zur Kreuztabelle das gruppierte Balkendiagramm und zum Mittelwertvergleich das Balkendiagramm mit Mittelwerten. Und zusätzlich hatten wir noch uns noch ähm, Histogramme und Boxplots angeschaut. Und da kann man sich merken, dass die auch beide metrisches Skalenniveau voraussetzen. Und so zwar ist das so Gramm im Prinzip das Balkendiagramm für metrische Variablen, weil das Histogramm nämlich den Vorteil bietet, dass dort nicht jede Ausprägung einzeln einen Balken bekommt, sondern es werden Intervalle gebildet und dann für die einzelnen Intervalle solche Balken dargestellt. Dadurch wird es für metrische Variablen mit vielen Ausprägungen dann übersichtlicher. Und beim Boxbot ist es so, dass die Quartile dargestellt werden. Das heißt, wir brauchen... Auf jeden Fall schon mal mindestens ordinales Skalniveau. Und zusätzlich gibt es ja aber noch die Regel, dass diese Linien, diese sogenannten Whisker, nur eine bestimmte Länge haben dürfen, nämlich das 1,5-fache äh, der, der Länge der Box, also dem Interquartilsabstand. Und somit haben wir damit auch wieder so ein, so ein ähm, Verhältnis mit drin, was wiederum nur bei metrischen ähm, Variablen funktioniert. Das heißt, auch das Boxplot macht ähm, nur bei metrischem Skalenniveau Sinn. <lacht>